Wir befinden uns hier an der Euroshop in der Designers Village. Da können sich start präsentieren und neue Kontakte knüpfen. Das ist wichtig, dass man hier da an der Euroshop die Kundenbeziehungen auch pflegen kann. Wenn man daran denkt, dass die ganze Customer Journey abdeckt werden soll, bildet sich da ein wichtiger Touchpoint zu Kunden. Die Aussteller hier an der Euroshop arbeiten Ort für eine positive und nachhaltige Wahrnehmung der Marke. Das ist wichtig für die Besucher-Experience. Die Besucher-Experience fährt schon vor der Messe an, zieht sich durch die Messe durch und auch nach der Messe ist es wichtig, dass man mit dem Besucher in Kontakt bleibt. Touchpoints können da immer wieder geschaffen werden. Ist es im Austausch mit Ausstellerinnen und Ausstellern oder auch ähm, indem man einen Code abscannt, sich weitere Informationen beschafft und nachher auch natürlich nach der Messe sich nochmal informiert, was ist gelaufen, was sind die Produkte, die ein Aussteller anbietet hat und das funktioniert unter anderem, indem man die Codes kann scannen von den Leuten, von den Besuchern dieser Messe.